Gut, mein Name ist Martin Kandloffer. Ich arbeite am Institut für Softwaretechnologie im Bereich autonome intelligente Systeme. Das heißt, da geht es darum, dass man intelligente Systeme entwickelt, baut und programmiert. Intelligentes System könnte natürlich sein, zum Beispiel ein Roboter, der in einem eingestürzten Haus nach Vermissten sucht. Das wäre ein intelligentes System. Oder natürlich auch eine intelligente Software ist ebenso in diese Kategorie zu zählen. Meine spezielle Aufgabe ist der Bereich Educational Robotics und Education in Artificial Intelligence. Da geht es einerseits darum, dass ich Roboter als Werkzeug, als Lernwerkzeug einsetze, um den Nachwuchs für Naturwissenschaft und Technik zu begeistern. Andererseits aber auch, um Grundlagen der künstlichen Intelligenz für verschiedene Altersgruppen und für verschiedene Zielgruppen sozusagen aufzubereiten und zu vermitteln.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 wo man dann immer sieht, dass Roboterarmok laufen und die Menschheit irgendwie unterdrücken oder, oder unterjochen. Natürlich gibt es die selben Geschichten für die künstliche Intelligenz. Wenn man dann weiterschaut in den Medien, gibt es auch die Horrormeldungen, dass die Roboter all unsere Jobs übernehmen oder auch, dass das KIs sozusagen den Menschen arbeitslos machen. So schaut es eigentlich aus. Das wird uns vermittelt von Medien, Film und Fernsehen.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 Domänen sind Roboter und KIs bereits jetzt besser oder äh, intelligenter als Menschen. Ich möchte da als Beispiel nur erwähnen eben das Schachspielen, wo eben eine KI den, den Weltmeister bereits besiegt hat und, und können die Menschen eigentlich nicht nur viel gegen einen guten Schach, äh, eine gute Schach-KI äh, sozusagen erreichen. Oder aber in gewissen Bereichen sind Roboter bereits natürlich besser unterwegs, ähm, ich denke da nur dann in, in ein paar Jahren vielleicht das autonome Fahren, wo äh, dann eine KI, die diesen Wagen lenkt, sicher, sicherer äh, sein wird auf der Straße als ein menschlicher Fahrer. Ähm, hingegen, wenn man dann sagt, ähm, gibt es dann Roboter und KIs, die eher so in Richtung eine allgemeine Tätigkeit ausführen können, wenn es in die Richtung geht, da bin ich sehr skeptisch, ob das in den nächsten zehn Jahren überhaupt möglich ist. Also einen einen Universal-Haushaltsroboter, der die Küche zusammenarbeitet, der kocht, der vielleicht auch Aufgaben macht für die Kinder, dann, die am Nachmittag kommen. Also solche Universal-KI oder Roboter wird es natürlich in nächster Zeit oder sehr, sehr lange nicht geben. Ja, ich möchte die, die Warnung vielleicht gleich in, einer, in einem nächsten provokanten Satz, vielleicht verpacken, äh, ist immer die Frage, sind die Roboter und, und die KIs dann irgendwann einmal intelligenter als die Menschen? Ich sage, ja, natürlich. Und das ist eigentlich relativ einfach, weil die Menschen werden eh immer dümmer. Die KIs brauchen gar nicht gescheiter werden. Äh, in dem Fall möchte ich eben dann äh, sozusagen warnen vor, vor, zwei oder vor einem extremen Szenario, dass wir dieses um wieder zurückzukommen auf Film und Fernsehen, das Idiocracy-Szenario. Die, die, die Roboter und die KIs nehmen uns alle Tätigkeiten ab und die Menschen brauchen sich um nichts mehr kümmern und liegen nur mal faul auf der Couch und, und verdummen einfach. Ne? Hingegen das andere Extrem-Szenario wäre natürlich das Star Trek-Szenario. Das heißt, Roboter und KIs nehmen uns die Tätigkeiten ab und wir können uns auf wirklich wichtige Dinge konzentrieren, sprich Forschung zum Beispiel.